Die Varusschlacht erklärt in zwei Minuten. Die Varusschlacht fand im Jahr 9 nach Christus statt. Es kämpften Germanen gegen die Legionen des Römischen Reiches. Angeführt wurden die Germanen von Arminius aus dem Stamm der Cherusker. Arminius wurde als kleines Kind zu den Römern gegeben, erhielt bei ihnen eine militärische Ausbildung und sollte nun für Rom im Germanenreich Steuern eintreiben und die Bevölkerung kontrollieren. Die Römer, welche das Germanengebiet schon lange kontrollierten, setzten Varus als Oberbefehlshaber ein. Nach diesem Publius Quintilius Varus sollte die Varusschlacht später benannt werden. Arminius, welcher wohlmöglich eine weitere Unterdrückung der Germanen verhindern wollte, wandte sich nun gegen Rom. Er traf sich heimlich mit den Häuptlingen der Germanenstämme. Und er schaffte es, dass sich diese gegen Rom vereinten. Aus Feinden wurden Verbündete. Dadurch waren sie mächtiger und konnten sich gegen die Römer behaupten. Gemeinsam wollten sie die Römer in einen Hinterhalt locken. Varus und die Römer ahnten nicht, dass Arminius sie verraten würde. Und deshalb vertrauten sie weiter seinem Wort und Einschätzung. Als dann Arminius von einem Aufstand berichtet, will Varus diesen niederschlagen. Mit insgesamt drei Legionen und ca. 20.000 Mann zieht er in das Gebiet, welches Arminius beschrieben hatte. Das Gebiet war kaum passierbar und der Weg war so schmal, dass die Legionen ihre angestammten Formationen nicht einnehmen konnten. Somit war der Vorteil ihrer Überzahl bedeutungslos. Als Varus verstand, dass er in eine Falle getappt war, war es schon zu spät. Überall tauchten Germanen auf und umzingelten sie. Es kam nicht nur zu einer Schlacht, sondern zu mehreren. Denn immer wieder griffen die Germanen an. Und die ganzen Angriffswellen dauerten mehrere Tage an. Am Ende waren die Römer vernichtend geschlagen. Dies war bedeutend, da die römische Streitmacht, welche bereits Gallien und andere Gebiete erobern konnte als unbezwingbar galt. Im Angesicht seiner Niederlage nahm sich Varus selbst das Leben. Aufgrund des Erfolgs bei der Varusschlacht wurden die Germanen beflügelt. Und deshalb kam es als Folge der Schlacht zu weiteren Unruhen in Germanien.